Open Telekom Cloud Video Tutorial Nummer 4 Volumes Herzlich Willkommen bei der Open Telekom Cloud. Mein Name ist Nils Magnus. Ich bin Cloud Architekt und heute zeige ich euch, wie wir virtuelle Festplatten anlegen. Um das Ganze zu demonstrieren, bin ich bereits in der Konsole eingeloggt. Wir sehen hier die Kacheln mit den Kategorien und in der Kategorie Storage finden wir Elastic Volume Service, kurz EVS. Den wähle ich aus. Wir sehen hier wieder die bekannte Tabellenansicht. Sie listet alle angelegten Volumes auf. Ein Volume ist hier bereits vorhanden. Aus der Zeile erkenne ich, dass es bereits verwendet wird und dass es eine Kapazität von 4 GB Daten besitzt. Die Eigenschaften von Volumes sehen wir uns gleich im Detail an, denn wir wollen heute eine Disk anlegen. Bevor wir das machen, vielleicht eine wichtige Entscheidung vorweg. Es gibt zwei Typen von Volumes. Der eine ist die Systemdisk, wie wir sie hier gerade sehen. Sie ist in der Spalte Disk Function auch so ausgezeichnet. Eine Systemdisk legt die Open Telekom Cloud automatisch an, wenn man einen virtuellen Server einrichtet. Außerdem gibt es normale Data Disc. Außerdem gibt es normale Data Disks. Ich kann einem Server auch nachdem er angelegt wurde noch beliebig viele Data Disks hinzufügen. So erweitere ich beispielsweise die Kapazität meiner Datenbanken oder Füge ein weiteres Dateisystem hinzu. Schauen wir uns also das Anlegen an, indem wir auf das Magenta-Plus-Zeichen klicken. Ein Wizard öffnet sich. Auch hier wähle ich wieder die Region und die Availability-Zone aus, in der sich meine virtuelle Festplatte befinden soll. Sie muss in der gleichen AZ wie der Server liegen, mit dem ich sie verbinden will. Stellt euch das so vor, als ob der Server und die Festplatten durch ein virtuelles Flachbandkabel verbunden werden. Das darf natürlich nicht beliebig lang sein und sollte nicht die Grenzen eines Datacenters überschreiten. Ich möchte meine Systeme in der AZ3 anlegen und deshalb wähle ich das hier aus. Als nächsten Schritt müssen wir entscheiden, was für einen Typ von Festplatten wir verwenden wollen. Hier haben wir drei Möglichkeiten zur Auswahl. Mit Common I.O. erhalten wir eine Spinning SATA-Disk. High I.O. ist die etwas schnellere Variante SAS und Ultra High I.O. sind SSD-Festplatten. Manche Server-Flavors bieten auch weitere Typen an, aber das sind dann Speziallösungen. Das ist hier in unserem einfachen Beispiel nicht der Fall. Wir wählen jetzt aus, wie groß die Festplatte werden soll. Ein System Volue kann bis zu 2 Terabyte umfassen, eine Data Disk sogar bis zu 32 TB. In unserem Fall reichen 16 GB. Wenn wir neue Volumes anlegen, sind die natürlich erstmal leer. Es sei denn, ihr wählt hier über Select Data Source die Möglichkeit aus, diese Festplatte von einem Backup zu befüllen, das ihr vorher schon angelegt habt. Wie das im Einzelnen funktioniert, zeige ich euch in einem gesonderten Video. Das gleiche gilt auch für automatische Backups von Volumes etwa jede Nacht. An der nächsten Stelle gibt es drei weitere Optionen, die man ausklappen und einzeln anklicken kann. Die erste Option lautet Share und bedeutet mit anderen Teilen. Anders als eine normale Festplatte kann man EVS-Volumes an mehrere Server gleichzeitig anschließen. Damit sich nicht alle gleichzeitig beim Schreiben ins Gehege kommen, müssen sich die Server darüber bewusst sein, dass mehrere Server auf diese Festplatte zugreifen. Dementsprechend muss ein spezielles Filesystem oder eine spezielle Applikation darauf laufen. Die zweite Option heißt SCSI. Damit fordere ich ein klassisches block an, das im späteren Server beispielsweise als dev-sda sichtbar ist. Das kann für gewisse Anwendungen nützlich sein, die RAW-Devices nutzen. Wenn die Option nicht angecheckt ist, dann erhalte ich einen virtualisierten Festplattentreiber. Der heißt intern DevVDA und ist für Cloud Computing und Virtualisierung optimiert. Mit der dritten Option können wir die Festplatte verschlüsseln. Dazu müssen aber einige Vorbereitungen getroffen werden. Auch das schauen wir uns einmal in einem gesonderten Video an. Als letztes benenne ich meine virtuelle Festplatte Nils EVS. Möchte ich gleich mehrere Festplatten auf einmal anlegen, so wähle ich hier die Anzahl aus. Der Diskname wird dann durch 0001, 0002 und so weiter ergänzt. Wer sich über Preise informieren will, kann das hier über den Preiskalkulator machen. Wir haben vier Platten erzeugt und das sind unsere Spezifikationen dazu. Diese Anfrage schicken wir nun ab. Sobald sie übermittelt ist, kehren wir zur Übersicht aller Volumes zurück. Hier sehen wir, dass nun vier Volumes verfügbar sind. Wir sehen auch, dass alle 16 GB haben, dass es jeweils Data Disks sind, aber dass sie noch mit keinem Server verbunden sind. Kein Volume ist geshared, alle verwenden die virtualisierten Block-Devices, keins ist verschlüsselt, alle liegen in der Availability Zone 3. In jeder Zeile gibt es hinten ein Menü mit Aktionen, von denen wir uns Attach ansehen, um eine Festplatte mit dem Server zu verbinden, den wir hier schon angelegt haben. Wenn ich mehrere Server betreibe, kann ich hier auswählen, an welchen ich das Volume anhängen möchte. Dies ist eine Data Disk, das ist so korrekt, also bestätige ich mit OK. Es dauert einige Sekunden, dann ist die Festplatte angehängt. Und ja, nun sehen wir hier, das Volume ist nun in Use, also in Betrieb. Wir haben es an den Server Niels ECS1 angehängt. Das waren schon alle nötigen Schritte. Das können wir jetzt mit den anderen Festplatten genauso machen. Sobald wir ein Volume mit einem Server verbinden, taucht dort im laufenden Betrieb einfach ein weiteres Blockdevice auf. Die system -Disk heißt etwa //dev//vda, die erste Data-Disk dürfte //dev//vdb heißen und dann vdc, vdd und so weiter. Ihr müsst natürlich bedenken, dass, um im Bild zu bleiben, das reine Anstöpseln des erwähnten Flachbandkabels noch nicht bedeutet, dass die Festplatte direkt einsatzbereit ist. Dazu müsst ihr die neuen Festplatten auf den betroffenen Server als erstes partitionieren. Zum Beispiel mit FDisk. Als zweites verseht ihr die Partition mit einem Dateisystem. Das geht zum Beispiel mit MKEFS2 oder MKEFS4. Als dritten Schritt müsst ihr das neue Dateisystem auf dem Server mounten. Das ist aber auch Teil eines gesonderten Videos. Ein letzter Hinweis noch, was das ENEVS angeht. Wofür steht Elastic in Elastic Volume Service? Das bedeutet, dass die Größe eines Volumes, wir hatten 16 GB erzeugt, nicht fix ist, sondern erweitert werden kann. Das möchte ich euch als letztes vorführen. Das wähle ich wieder hinten im Menü Expand Capacity aus. Im nun folgenden Wizard sehe ich die bisherigen 16 GB Kapazität und füge weitere 16 hinzu. Dann haben wir insgesamt 32. Das bestätige ich mit Next, kontrolliere das Ergebnis und bestätige mit Submit. Wir kontrollieren die vergrößerte Disk und sehen, dass sie nun tatsächlich 32 GB Kapazität hat. Auch hier gilt derselbe Hinweis wie eben. Diese Kapazitätserhöhung verändert zunächst nur die Festplatte, nicht das Dateisystem. Dieses müsstet ihr noch auf dem verbundenen Server anpassen. Viele moderne Betriebssysteme erledigen das mittlerweile selbst, und zwar, wenn sie gebootet werden. Beim File-System-Check prüfen sie, ob sich die Platten verändert haben. Dann nehmen sie die Änderung automatisch vor. Aber schaut dazu bitte in der Dokumentation eures Betriebssystems nach. Denn die Cloud an sich ändert ja nur die Festplatten selbst. Das war für diese Folge. Ich fasse einmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Es ging um den Elastic Volume Service, also die virtuellen Festplatten in der Open Telekom Cloud. Wir haben gesehen, wo wir Ihre Übersicht finden, wie wir mehr über Ihre Details herausfinden und vor allem, wie wir sie anlegen. Jetzt wissen wir, was die einzelnen Attribute bedeuten, wie wir Platten mit Servern verbinden und, was wichtig ist, wie wir ihre Kapazität erhöhen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald in der Open Telekom Cloud.